Hallo zusammen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. In den letzten Videos waren ja die Informationen recht üppig, leider ist das nicht immer der Fall. Das wissen wir bereits aus wenigen Videos, die ich bereits schon gepostet hatte und meistens betrifft es dabei verschiedene Wohnhäuser, wo man einfach nichts findet, weil es schlichtweg einfach Wohnhäuser waren. Auf jeden Fall geht es in diesem Video wieder um so ein Wohnhaus. Wir befinden uns diesmal in Plagwitz und ich würde sagen, bleibt einfach eingeschaltet und wir schauen uns das Ganze mal innerhalb der nächsten paar Minuten an. Bis gleich! Wir sind Urbex LA, direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in ein Gründerzeit-Wohnhaus in Plagwitz. In Plagwitz standen bis vor einigen Jahren noch besonders viele Wohnhäuser leer. Mittlerweile sind auch einige wenige abgerissen. Grundsätzlich muss man sagen, wirklich nur eine geringe Zahl von Häusern, die hier den Abrisshammer zum Opfer gefallen sind. Das meiste konnte zum Glück gerettet werden. Gucken wir mal auf die andere Seite der Antonienstraße, da befinden wir uns schon in Kleinschocher, hier standen auch bis vor ein, zwei Jahren noch ganze Straßenzüge leer, gerade in der Wiegandstraße war der Leerstand extrem, wir hatten dort 5, 6, 7 Häuser am Stück, die alle leer waren, eine tolle Location auf jeden Fall zu fotografieren, aber insgesamt machte das eigentlich so gutes Stadtbild her. Wie rum auf alle Fälle ist auch dort mittlerweile fast alles saniert und die Videos dazu werden auch folgen. dass ist alles dokumentiert, also dranbleiben ist angesagt. Gehen wir wieder zurück nach Plagwitz in die Siemensstraße. Hier fanden wir ein Wohnhaus vor, welches doch von der Straße aus eine sehr interessante Perspektive bot, denn wir hatten hier üppigen Baumbewuchs, der aus der Fassade empor schoss und gerade im Sommer machte er diese alte Fassade doch sehr schön grün. Also es sah sehr schön aus, gerade wenn der Wind durch die Straße gefegt hatte. Im Inneren war es dann allerdings nicht mehr ganz so toll. Hier fanden wir hauptsächlich Vandalismus, Zerstörung, nichts, was auch nur ansatzweise irgendwie auf die Bewohner zurückzuführen war. Aber so ist das nun mal leider in Wohnhäusern. Informationstechnisch zu diesem Gebäude sieht es wie folgt aus. Wir befinden uns in der Siemensstraße 30 und wenn ihr mal einen Blick reinwerft in die Liste der Kulturdenkmäler hier auf Wikipedia, dann findet ihr dieses Gebäude auch gelistet als Kulturdenkmal. Ein Mietshaus, gebaut um 1905, sowie fast alle Häuser in dieser Straße, alle, alle so im Schnitt zwischen 1900 und 1905 erbaut. Halboffene Bebauung und Garagen im Hof, Putz- und Klinkerfassade. Wie auch immer, ich blende euch zum Schluss natürlich wie immer noch ein paar Bilder ein, die wir an dem Tag geschossen haben. Wie gesagt, leider gab es nicht allzu viel zu sehen, aber vorenthalten wollen wir euch das Ganze dennoch nicht. Wohnhäuser haben doch auch ihren gewissen Charme. In diesem Sinne verabschiede ich mich, schaut euch mal noch unsere anderen Videos an, wo ihr wieder ein bisschen mehr Info bekommt. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao.